Deine Identität, das Ego, ist ein Werkzeug des Alltagsbewusstseins, der Bewusstseinszustand eines menschlichen Organismus, der die höchste Priorität hat, zu überleben. Und deswegen muss es sich und alle anderen ständig anlügen, selektieren und ignorieren. Es muss sich aus Lügen bauen. Das ist der Mechanismus, warum du überhaupt existierst. Und diese Lügen erzählen wir uns jeden Tag selbst und gegenseitig, ohne es zu merken, weil wir nicht anders können. Denn unser ganzes gesellschaftliches Konstrukt basiert auf diesem Prinzip. Jede Grenze die wir gezogen haben, alles was du machst, jede Regung in dir, alles was du fühlst, alles was darin ist, Business, Marketing, deine liebsten Redner, deine Familie und deine Freunde, deine Vorlieben und Abneigungen, alles, nur um dir Identität zu geben, was für dich tief drin überleben bedeutet. Und dann ist das Leben gut, weil du weißt, was du zu tun hast. Du brauchst das alles. Du brauchst diese Idee von dir und musst sie dir bestätigen lassen. Immer und immer wieder. Dann bist du in Sicherheit. Und dafür ist dir jede Lüge recht. Sogar dich selbst zu belügen. Bom, bom, klub. Wir leben in einer Zeit, wo alle nur noch Unterschiede sehen. Wo sich alle gegenseitig anschreien, statt sich wirklich mit sich zu beschäftigen. Alle dämonisieren sich gegenseitig und kaum einer redet tatsächlich miteinander. Und das Problem ist, dass es nicht um Reden oder Recht haben geht. Es geht um Schutz. Dafür hast du Identität und verteidig sie mit allem, was du kannst. Und je bewusster dir das hier wird, desto weniger wirst du es machen und je öfter wirst du dich dabei erwischen. Du wirst dich dabei erwischen, wie du einschnappst und nicht darauf klarkommst, was jemand anderes sagt, wie du wütend sein wirst und ihn dafür verurteilen wirst. Du wirst dich dabei erwischen, wie du andere für deine Probleme verantwortlich machst. Wie du andere schlecht redest, nur um dich besser darzustellen. Wie du diese Menschen magst und diese nicht. Wie fokussiert du darauf bist, von irgendwoher Lust zu kriegen. Überall wirst du es erkennen, in jeder sozialen Interaktion und auch wenn du alleine bist. Und es wird immer der gleiche Mechanismus sein. Selbstsucht. Du bist süchtig nach dir, weil du überleben willst. Weil das deine höchste Priorität ist. Du wirst diesen wahren Grund aber nicht bemerken. Du wirst im Normalfall nur das Ende der Kette wahrnehmen. In Form einer Abneigung oder eines Wollens, einer Zustimmung oder einer Verneinung. Und du wirst das nicht in Frage stellen, sondern auf dein Gefühl hören. Weil wir glauben, dass man immer auf sein Gefühl hören sollte, als seien Gefühle etwas absolut Reines. Das sind sie aber nicht. Und das musst du verstehen. Es wird sich für dich so anfühlen, als seien Weiße, Schwarzen überlegen, wenn du rassistische Eltern hattest. Und dass du alle Wesen lieben sollst, wenn du Hippie-Eltern hattest. Und es wird sich für dich so anfühlen, als seist du ein guter Mensch oder jemand, der sich für Wahrheit und Gerechtigkeit einsetzt. Und dass es um Selbstsucht geht, wirst du jetzt daran merken, dass ich dich entweder trigger und nerve mit dem, was ich sage, weil du davon überzeugt bist, dass es nicht um Identität geht, sondern um die genannten Sachen. Oder du wirst mir zustimmen und das feiern, was ich sage. Und selbst hier wird es der gleiche Mechanismus sein. Selbstsucht. Und wenn du dich dabei erwischt, dann kannst du dich darüber freuen, weil du den Mechanismus verstanden hast. Und natürlich bist du da leidenschaftlich dabei. Genau genommen entsteht jedes Problem, was du hast, dadurch, dass es deine Identität bedroht. Würdest du irgendein Problem haben, wenn du keine Unterscheidung machen würdest und dich nicht mit einem bestimmten Gender, einer bestimmten Rasse, einer bestimmten Familie, Gruppierung, Überzeugung oder sonst was identifizieren würdest, wenn es dir egal wäre, wie du bist bis zu dem Punkt, an dem du dir erlaubst zu sterben, weil du keine Unterscheidung machst zwischen Leben und Tod, weil es für dich keine gibt, würdest du dann ein Problem haben. Und genau darum geht es, wenn Leute in den Krieg ziehen, sich gegenseitig nur dämonisieren und wir unsere Welt zerstören. Es hat gar nichts zu tun mit Wahrheit, mit Rechtfertigung oder einer Erklärung, mit Logik oder Wissenschaft. Es geht immer nur um eins, Identität. Der fundamentale Islamist, der sich in die Luft jagt, der Unternehmer, der Politiker dafür bezahlt, die Gesetze so zu drehen, damit er einen Vorteil daraus hat. Der Grund, warum Trump Präsident geworden ist, egal wer, jeder macht es aus dem gleichen Grund, seine Identität zu schützen. Hast du dich jemals gefragt, warum es nie aufhört, Probleme zu geben? Warum sich alles im Kreis zu drehen scheint? Das ist der Grund. Weil die meisten Menschen diesen Mechanismus nicht verstanden haben weil sie sich selbst nicht verstanden haben oder ansatzweise kennen. Weil sie ihr Selbstbild mit ihrer Persönlichkeit gleichstellen und sich infolgedessen in Oberflächlichkeit und sich gut fühlen wollen verlieren. Und das sind nicht nur gescheiterte Existenzen, die dabei rauskommen, ganz im Gegenteil sogar. Gerade wohlhabende Menschen oder Leute mit Macht und Einfluss sind eine Extremform davon. Letztes Mal hörte ich den Satz, Zitat, Mir geht es schon lange nicht mehr ums Geld, mir geht es ums Gewinnen. Und ich denke das jetzt mal weiter und dabei ist es mir egal, wem ich dafür ausbeuten und verkümmern lassen muss, Hauptsache ich, um dann sagen zu können, ich habe es geschafft im Leben. Ich bin so geil, ich bin so viel besser als die anderen. Doch leider scheint es niemals damit aufzuhören, es im Leben schaffen zu wollen, sobald man es mal geschafft hat. Wer zum Beispiel die Geschichte von Jim Carrey kennt, der alles im Leben erreicht hatte, Merkt gut daran, dass wir nicht hier sind, um dieses bodenlose Loch mit Es-Geschafft-Haben-Im-Leben zu stopfen. Dass es nicht darum geht und dass du es auch nicht kannst. Dass dies die absolut falsche Motivation ist. Dass diese Motivation paradoxerweise in Selbstzerstörung entartet. Und das Wichtige ist jetzt, dass du auch genau das erkennst und dich dabei erwischt. Dass du das Gleiche machst mit all deinem Tun. Dass du kein Stück anders bist als irgendwer anders oder als ich. Dass all deine Ziele und Konflikte in deinem Leben aus der Sucht zum Selbst entstehen. Dass du das, was wir Identität nennen, viel zu ernst nimmst und dich mal fragen solltest, was für einen Ursprung das, was du machst und willst, hat. Und dann, wenn du eine gute Antwort auf diese Frage gefunden hast, dann erst kannst du wieder an deinem Es-im-Leben-Schaffen arbeiten. Verwirf diese Dinge nicht einfach oder Rechtfertige, die dein tun mit dieser Logik. Darum geht's hier nicht, denn es wird nur eine Ausrede sein. Es geht hier darum, dass du das, was du machst, mit einer ganz anderen Motivation und Kraft machen wirst. Einer, die nicht auf Angst und Schutz basiert, von der du gar nicht wusstest, dass du sie in dir hast.